Ja, er wollte euch vermutlich essen. Ich bin oh, nicht sicher, ob das nicht tatsächlich das bessere Schicksal gewesen wäre. Das ist sicher ein ganz anderes Gefühl, das eurer Brust momentan schlägt und regt gegenüber. Also gut, viel Erfolg. Ihr werdet das brauchen. Und so könnt ihr aufbrechen: in Richtung Norden. Moment, wir marschieren. Oder ja, oder wollt ihr machen? will uns ein Karakel alle tragen oder wie ich steige auf keinen Dämonen? Es ist der nordfall also der ist dafür da, um im letzten Moment aber mir aufs Rever zu kacken. Also, ich steige ganz entspannt auf meinen Bär. <lacht> <lacht> lasse mich dahin tragen. Okay, die Pferde-Diskussion hatten wir schon und das Fazit war, dass die uns im Sumpf eh nichts bringen. Ja. Äh, ja, ich dachte ja, irgendwie war Ja, deswegen weil da die uns nichts bringen. Okay, das sind nämlich 70 entspannte Meilen. Luftlinie. Marschieren. Und äh, diesmal kommt äh, Tekala tatsächlich mit im Basislager natürlich zurückgeblieben, weil er sonst keine Erwähnung gefunden hat. Aber wie es äh, braucht Diamantesin an seiner Seite. Vor allem, wenn es jetzt durch die äh, durch den Sumpf geht, er kennt ja im Dschungel relativ aus, äh, er gut aus und das sind Parallelen. Eine ähnliche Geländekunde. Ist es wirklich? Ist es, ja. Wie viel Kilometer schaffen wir denn in der Stunde? Vor Dingen im Sumpf. Normalerweise marschierst du am Tag höchstens 40 und im Sumpf eher weniger. Also 30, 30 wenn du normal gehst und im Sumpf sind es dann 10. Die Frage ist, können wir, wie können wir es uns leisten, auf der Straße zu sein? Und die Antwort ist, wir müssen es uns leisten können, denn ansonsten sind wir zu langsam. Denn wir können es uns nicht leisten, die Zeit zu verlieren. Da ist die Frage. Ich meine, da ist ja gar nichts. Nach der Festung kommt ja nichts mehr. Warum sollte da eine Straße sein? Es gibt äh, klar, es gibt einen Weg die Küste hoch. Es gibt einen Trampelfahrt, der führt von, ähm, von der von dem Hafen zur Festung nach Norden zur, zur Nordspitze. Das ist ein Trampelfahrt. Das ist keine Straße. Okay, wie schnell sind wir auf diesem Trampelfahrt? 25 Meilen. Also zwei Tage. Drei. Ja, er 3, ja, okay. Ja. Ja, okay, dann ist was anderes auch keine Option. Ich könnte mit Mira vorausreiten und gucken, ob wir so zwei sind. können. Okay, du bringst dann schon mal alles um, bis wir ja. da sind, okay? Ich sterbe dann schon mal, bis ihr da seid. Ich könnte einen keller anbieten. Ich steige auf keinen Dämon, verdammt. Dann wir können euch hier lassen. Das Na könnt ja, ihr also. gerne versuchen. Also, ich äh, reise auch nicht mit einem Karakiel, wo ja. ich doch die gute Mira habe. Ich, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch den Bären. Nun, so oder so wird es uns sicherlich zugutekommen, unsere Kräfte ein wenig äh, zu regenerieren, bis wir dort sind. Und wenn dauernd auf ganz entspannt, nehmen euch was Wasser. Ich weiß ja nicht. Eigentlich ist es hier doch ganz schön, oder? Ist so anders als zu Hause. Aber auch irgendwie ähnlich. Schön, dass wenigstens ihr Rulat, etwas abgewinnen könnt. Ja, lasst uns die lange Länge hier rumtrödeln. So, dann gehen wir. Ich denke nicht, ist es noch irgendwie zu. Wir nehmen den Weg, dann den Weg nicht zu nehmen. Können wir uns nicht leisten. So also vermutlich. hat schon wir erstmal gefühlt zwei Kilometer durch den Sumpf, so Aber dann gehen wir auf den Weg oder nicht. Ja, also eine, auf Weg. eine Stunde geht ihr wieder zurück in Richtung des Waldes. Da könnt ihr dann mit einem großen Bogen um die Festung herumbiegen. Ähm, die Stadt ist auch ein bisschen lauter, das geworden. Habt ihr das Gefühl? Zumindest gibt es mehr Schreie und Rufe. Ihr wisst nicht genau warum. seppetilio kann es nicht denken, aber äh, da gibt es wohl mehr als vorher. Und von dort aus gibt es dann eine zwei zweieinhalbtägige Reise in Richtung Norden. So, zwei Mariaen. Mm, einmal, könnt ihr zumindest regenerieren ähm, Wir können zumindest äh, In die Richtung gehen Es ist immer noch windig, kalt Schneidender Wind Aber Wir haben immer noch Firon Beziehungsweise vom Firon wechseln wir Jetzt äh, vom 30. Firon auf äh, Nach Firon kommt äh, Zah Das kann Firon. gut sein Ja, ist so Zahm Dezember vor Firon Februar. Ach, richtig dann sind wir sind jetzt auf ja. den ersten Zahn. Äh, dementsprechend ist es immer noch kalt. Wir befinden uns im Norden und ähm, je näher ihr in Richtung Norden kommt, desto mehr spürt ihr das Beben im Boden. Immer mal wieder Kiesel, die zittern oder vibrieren. Nicht, dass sie wirklich schweben, aber es ist so, als würde die ganze Insel protestieren. Und äh, dann könnt ihr auf diesem Trampelpfad, der vor es, es hat nicht wirklich geregnet. Aber er ist sehr ausgewaschen. Als würde er in letzter Zeit viel benutzt worden sein. Viele Fußabdrücke, die sich in Richtung Norden geführt haben. Und äh, er ist selbst aber sehr leer. Ähm, gibt kaum jemanden, den ihr da sehen könnt. Äh, auch wenige Gräser. Äh, es ist alles irgendwie tot, habt ihr das Gefühl. Und könnt dann direkt neben oder... Irgendwie in der Entfernung von dem Trampelpfad rasten und euch dann fertig machen für eine Nacht. Das kommen Wildnislebenproben, Leben ja, proben, oder? Genau, Wildnisleben, wenn ihr regenerieren wollt. Ihr habt keine Ausrüstung. Wer möchte die, äh, das Lager suchen? Und ich würde das machen. mit Kala zusammen anbieten. Ich bereue oh, gern, ja. die, die Gelände damals nicht mitgenommen zu haben. Ich würde helfen. Denn das hatte ich vor und dann brauchte ich für irgendwas brauchte ich 50 AP. Ich habe gesagt, ach komm, du würfelst du eh nie drauf, du bist nie in dem Sumpf. Ich würde auch unterstützen. Ja. Also unterstützen würde ich schon. <lacht> Dafür muss man nämlich nicht würfeln nach Wege des Entdeckers. Warte, wirklich? Ja. Okay. ja. Für ich jeden, der Suchen hilft, gibt es eine Einzelerleichterung. Erleichterung. Die Kala würfel eine 20. Ich möchte ihn mit der da ich mit das Schicksalspunkten? Da ich die Regeneration auf. brauche, kannst du meinen haben. Dann würfel ich einmal die 20 neu. Ja, das, ist schon. das ist, warte mal, Wildnisleben Gewandtheit ist das. Ja. Das hat die Kala sogar relativ gut. Ähm, die gebe ich ein, was ist das, ein er Wert? Klingt vernünftig. 12er Wert. Äh, ja. eine Talentspezialisierung hätte er zwar, aber nicht auf diese Talent. Äh, nicht, nicht hat er nicht? Ist es nicht? Ist seine Verwandte. Also für die eine Erleichterung ja, ja, hat. Eine so, das heißt, er kriegt noch, an, noch eine Erleichterung. Gut. Damit habt ihr aber auf alle Fälle all die Punkte übrig, die ihr bräuchtet, um von einer minus 13 auf eine, was ist das? Plus 2, plus 1? Ich weiß nicht, ich hätte gerne die Lidl-Punkte übrig, geht das? Wie was? was wir hätten die Punkte übrig, ich hätte gerne Lidl-Punkte. Hm, achso. Okay, der war jetzt zu billig. Aber ja, er hat äh, all die Punkte übrig, die er braucht, ja. äh, auch beim Sumpf, und das sollte ihm reichen. Also regenerieren wir ganz normal oder wie regenerieren wir dann? Ähm, ohne Malus, genau, also 1 wie 6. Und mit einer eigenen guten äh, Wildnislebenprobe könnt ihr doch auf eine plus 1 kommen. Was heißt denn gut? <lacht> ich muss gerade mal auf Wege der Entdecker gucken. Die die ich habe neun Erschwernissen Punkte. musst du es gelungen haben. Neun Punkte sollten Sumpf reichen. Oder sowas ist vier, vier, ich. Okay, die entsprechenden Erschwernisse schaffe ich nicht. Hier gingen alle Vertegaler drauf! Okay, aber also normale Rektor. Ich, mein, ja? ich meine, das ist so am Sumpf, Das ist halt nicht der volle Sumpf. Aber oh, das müsste irgendwie so eine plus 4 sein, die nördlichen Sumpfe. Ja, Rafim legt sich sehr geschmeidig auf die Bärenpfote von Mira und schläft da sehr gut. So, damit habe ich wieder 21 hp das Erst heißt, gleich noch ein Yellow rausschieben. rausschieben. Ich habe nur ein LP verloren, also den schreibe ich mir nicht nördliche, nördliche Sumpfe sind sogar plus 6, aber das passt. Aua, es rundet ist ist wirklich ein nördlicher Sumpf. Da, ja, wo oh, ihr gerade. Ja, okay, dann muss ich. Wo ich ihr gerade noch seid, ja. Ah. Guck mal, Steuerung F. Hier seid ihr seid jetzt ungefähr. Das ist noch ein Ausläufer vom Sumpf. Morgen dann nicht mehr, morgen seid ihr hier. Ähm, ich ich wollte mich gerade echauffieren, dass es ein nördlicher Sumpf ist. Da fängt mir wieder an, wie weit nördlich Rulat eigentlich liegt. In meinem Kopf ist das immer direkt neben Madag äh Madagaskar. Madagaskar. Befunden ja. ja. regeneriert man in der Reg Nachtregeneration. Du machst, El ne, du machst Kon eine Konsti, erschwert um die wunden äh, es. Also, wir haben es bisher immer, in jeder Runde macht man das, wenn man sieben automatisch regeneriert, äh, regeneriert dass die Wunde gehalten ist, aber eigentlich nach Regelwerk ist das nicht so. Man muss eine Konstiprobe würfeln, um okay, die... Okay, Konstiprobe. Wir haben das geschafft. nie so gemacht, dass bei sieben der Nacht, wo die Wunde gehalten ist. ist so bei bisher, Wir haben bisher alle Wunden irgendwie immer Metall trinken oder mit Ja, stimmt, stimmt auch. Oder heilkunde Wunden. Also ich, ich kann dich balsam, balsamieren, wenn es dir drauf ankommt. Aber nicht ja. so gut. Aber ja, nicht gut, nehm lieber den Heiltrank. Ja, Außerdem, Freunde, ich habe gesucht, schnelle Heilung 3, ich kriege eine Erleichterung auf meine Konsti probe Oh, uh, <lacht> das ist, das ist diese dumme Scheiße mal relevant wird. Also die Konstitution. Ja, ähm, ich würde den Heiltrank kriegen. Wie gut war der nochmal? D. 3, 4, 6 plus 6. Oh, das könnte ja tatsächlich reichen. Und jede 7 LEP ist in eine Wunde. 5, 2, Okay. 2, die sich automatisch schließen würden. Trophim sieht wieder einsatzbereit aus. Wenn ihr am nächsten Morgen aufwacht, könnt ihr feststellen, dass etwas anders ist. Es hat zwar geschneit, aber die Luft ist relativ schwer und auch schwül, drückend schwül, obwohl der Schnee liegt. Es ist, es ist nicht warm, es ist wirklich kalt, aber die, die Luft ist feucht und klebt in der Lunge. Es riecht auch so ein bisschen nach Verwesung, würdet ihr meinen, obwohl hier keine Tiere rumliegen, keine Fliegen, die euch gestört haben, wie es sonst in den Sümpfen der Fall wäre. Es riecht einfach nach Verwesung. Ihr meint aber nicht, dass es vom Sumpf kommt, nicht vom Sumpf kommt. Wie stehen denn die Sterne? Kann man aus denen vielleicht ablesen, wann der Konvergenzpunkt für ein Ritual besonders günstig wäre? Würfel mal eine Sternkunde pro ja. Hast äh, du ja geschafft. Ähm, dein Problem ist, dass du keine Sterne siehst. Den ganzen Tag nicht. Die ganze Nacht nicht. Du, ja, solltest, ich, du solltest sie sehen. Sie sollten da sein. Das sieht auch nicht nach. Also es ist es ist auch dunkel genug, dass du sie sehen könntest. Es sind auch keine Wolken da. Die Sternleere ist auch zu groß. Wir müssen uns dringend beeilen, Kapitania. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es wäre scheint dünn zu werden. Ja, und die Luft dick. Rahandra, hilf! Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen also vom Schlimmsten ausgehen. Wir hätten mit dem Boot fahren sollen. Oder... Nun, Nicht so wichtig. Wir müssen weiter. Nun, wenn wir einfach von der Plagenbringer verschluckt worden wären, wäre auch niemandem geholfen. Aber ja, weiter... Wir hätten mit dem Charakter reiten können, der hat uns durch den Limbus gebracht und wären wir jetzt schon da. Wer hat gesagt, er will hier nicht durch den Limbus? Ihr. Wow, aber mir kann ihn gar nicht erinnern. könnt den ganzen Tag weiterreisen und zum Glück wird das sumpfige Klima nachlassen und dafür wird eine. Ja, Grasfläche vor sich euch ausbreiten, kein weiterer Baum, kein Strauch, nur Gras, wo, wohin ihr auch blickt, was sich dann vor euch auftut, es wirkt aber trotzdem tot, es ist grün, aber ihr seht kein einziges Tier, weil klar, der, der Schnee, der dann ab und zu liegt, der dann auch wieder wegschmilzt, das Problem ist, was ihr habt, auch wenn ihr auf diesem Weg wandert, wirklich viel Steigung gibt es nicht mehr. Ihr hattet die am Vortag dann hinter euch gelassen mit den Sümpfen. Ähm, seid ihr jetzt relativ hoch auf einem kleinen Plateau. Aber die Luft tut weh zu atmen. Sie bleibt, wie gesagt, in der Lunge kleben. Sie sie, sie, sie ist einfach zu nass. Die Luft ist zu nass und wenn ihr sie atmet, bleibt sie in der Lunge kleben. und Ihr rasselt so ein bisschen beim, beim Sprechen, beim, beim Luftholen. Ihr müsst, ihr müsst immer mal wieder stehen bleiben und rasten. schafft also nicht ganz die, die 30 Kilometer, die man sonst machen würde. Zusätzlich zu diesem Trampelfahrt. die, die 25 es ist es. Es ist einfach unangenehm. Und je weiter ihr nach Norden kommt, desto feuchter und drückender wird die Luft. ihr denkt ihr aber mir, dass man diesen Effekt mit einem Erogelo replizieren könnte? Wahrscheinlich. Denkt ihr des Weiteren, ich muss Boltax fragen, denkt ihr des Weiteren, dass man ihn mit der Reversalisierung unter Umständen und einer Aufziehung auf elementarer Basis äh, aufheben könnte? Nun, für ein begrenztes Be Gebiet sicherlich. Hm. Nun, ich fürchte, wir haben nicht genug Zeit, um Experimente und entsprechende Thesen zu formulieren. Schade auch, schade auch. Fürs nächste Mal, auf jeden Fall. Fürs nächste Mal, erinnert mich dran. Natürlich. Wir hätten den Influenstron mitnehmen sollen. Äh, das Popo-Wasser meine ich. Oh, war zu spät. Wenn ihr den gesamten Tag über gegangen seid, immer wieder stehen geblieben seid, könnt ihr in der Entfernung, gerade dann, wenn es dunkel wird, den letzten Hügel erkennen, der Olat abschließt, der große Vulkankrater, den Abelmir vor einigen Jahren bereits gesehen hat. Vielleicht ist auch Diamante schon damit an vorbeigefahren, hat die unheimlichen Märchengeschichten gehört. Aber normalerweise würdet ihr jetzt Rasten halten, ein letztes Mal. Zehn Meilen sind es sicherlich noch, aber wenn dann die Sonne untergeht und ihr gerade dabei seid, ein Nachtlager zu suchen, da könnt ihr erkennen, dass sich der Vulkankrater wohl verändert hat. Und das sind nicht nur die grünlichen Lichter, die davon ausgehen, die Dämpfe, die nach oben steigen. Der Vulkankrater sollte eigentlich erloschen sein. Dämpfe sollten nicht hochsteigen, aber vielmehr könnt ihr etwas erkennen. Beleuchtet durch die Fackeln, die ihr selbst durch die 10 Kilometer noch sehen könnt. Da ist ein gewaltiges Ungetüm. Ein Monster. Eine monströse Kreatur, die Gestalt angenommen hat. Die nach oben wabert. Sie hat die Gestalt einer gewaltigen Kröte. Was ist das denn? Kennt ihr so etwas? Nun, ich kann euch sagen, dass es kein toramasch ist. Gebt mir einen Moment.. hat jemand, hat jemand Linsen dabei. Ein Ja, klar, hier Nimm. Danke doch. Ähm, was sehen meine nicht-elfenaugen? Außer im Dario, der gerade neben uns ins Gewicht kotzt. Ein gewaltiger Dämon. Ja. Viele Hörner. Habe ich... Kenntnisse? Fragezeichen. Böffelzeichen. Du kannst zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht man 10. Wie viele 10 gehörte Dämonen Dämon sind mir bekannt? Du kennst Iona, Ho. Aber das ja, der ist es halt. nicht. Ein gewaltiger Kröte. 30 Meter hoch. Ist das ein Fall für Dämonologie oder ist es hoffnungslos? Du darfst gerne mal würfeln, plus 18. Darf ich auch? Plus 18 wolltest du haben, plus 18 hast gekriegt. Dann darf auch Abel mir. Okay. Brauchst du nicht nur okay. Ja, wir sind Seefahrer, wir haben sicher mehr als ein Fernglas. Er hat's auch fast gehabt. Es ja. kann nur einen Dämon und Rückgeben. Das muss die Leichmutter sein. Die alten Schriften äh, nennen sie wohl Wurkrauktz und äh, sie beschreiben sie als Göttin der Krakonia, die unsterbliche Leichmutter. Begraben dieser, dieser Krater als Stätte, als Heiligtum, aber sie haben sie befreit. Interessant. Hey, ich habe ja, noch falls ihr es sehen möchtet. Hey, dies da ist eine ursprünglich als ver verloren gegangen gedachte Abart der Dämonen. No, ne, verloren ist vielleicht etwas. Auch dramen gesprochen aus sicht der Gildenmagierschaft. Aber ihr kennt es ja. Ihr kennt es ja. Nichtsdestotrotz. Ich darf mich also glücklich schätzen, an dieser bedeutenden Erkenntnis der Dämonologie teilhaben zu dürfen, ja? Nun, das kommt darauf an, ob wir das Ding in eine Flasche bekommen und nach Brabak bekommen, kleiner Dämonologenscherz. scherz Ihr solltet nicht damit rechnen, diese Kreatur auf herkömmliche Weise wandern zu können. Irgendwelche Vorschläge? Nun, sie ist vermutlich für die ähnliche Art von Täuschung anfällig wie alle ihre Artgenossen, auch weniger. Und der Hoffnung nach höchstwahrscheinlich immobil. Wir könnten, falls sie aus einer Bannung befreit worden ist, vielleicht davon ausgehen, dass sie immer noch lokal gebunden ist und diese Bindung inreichend stark sein mag, um uns eine Annäherung zu ermöglichen, ohne entdeckt zu werden. Würde uns die... Elfenhafen nicht helfen, dem wir uns vertreiben, zu bannen? Das wäre dann wohl die nicht herkömmliche Herangehensweise. Ich würde es jedenfalls nicht als uneingeschränkt einzigen Plan, den wir haben, in Betracht ziehen. Wie denkt ihr, ist der Zusammenhang zu dem Ritual, ist das das Ziel, dieses Geschöpf endgültig zu befreien, oder ist es ein weiteres Hilfsmittel? Das soll ich kann es euch nicht sagen. Ihr das werdet sicherlich darüber im Gefahren im sein, dass diese Art von Ritual eine sehr der äh, Methodik der Dämonologie ist. Für sich weiß man, wenn man ein solches Tor aufstößt, nicht wirklich, was hindurchkommt. Entsprechend. Äh, Seht ihr, wie sie da oben sitzt? Äh, perfekt still am Ritualplatz, wie in Position. Äh, wäre sie beschworen worden? hätte man sie vermutlich sofort direkt auf ihren Zweck angesetzt. Entweder ist dort zu sitzen also ihr Zweck, oder sie wurde nicht im Zuge des Rituals beschworen und wir sind noch nicht zu so spät. Ich denke kaum, dass es ein unerwünschter Nebeneffekt ist oder das, Endlo äh, das Endziel der Sache. Dann frage ich mich allerdings, was da diese Beschwörungsformel gefunden hat und wo. Ihr könnt mit Lebewesen rechnen, denke ich. Krakonian, um genau zu sein. Oh, das wusste dir. Hm. Ich sollte Zeichnungen machen, dann wäre da keine Zeit. Was tun, was tun, was tun? Naja, ich befürchte, unser Nachtlager hat sich damit erledigt, richtig? Auch. Oh. Also sollten wir weitergehen, während wir reden? Auch. Oh. Hm. Nun, wir könnten es auf einen direkten Konflikt ankommen lassen. Nein, können wir nicht. Denn Arion Palligan oben ist, hat er den Splitter der Korrupter. Und wenn er den Splitter hat, ist alles vergebens. Hm. Vielleicht mit. Nein. Ja, bei mir ist er doch Weißmagier gewesen. Wie sieht man die Bannung eines Zenkhöltern vor? So aus eurer Sicht. Nun, normalerweise mit einem Pentagramma. Wie es mir scheint, aber. Sie ist anscheinend irgendwie noch gebunden an diesen Ort. Etwas hält sie noch zurück? Die Frage, die sie mir stellt, ist, hält ein Wille sie zurück oder eine Matrix? Matrix-Fäden? Kennt ihr sie dort erkennen? Ganz knapp? Er verfügt über einen Zauber, der eure Sin Sinne äh, verstärkt. Ich bin kein Hellseher bei mir. Ach. Nun gut, an dich ist einmal probieren. Ich bin zwar etwas erschöpft, aber und ich will es gern probieren. Ich würde dann halt wie gesagt einen Adler wirken. Und ich schaue zwischendrin, ob man Zaubertränk und Schnaps mischen kann. Ich würde nur Zeit lassen. Was jemand, wie viel ein D Zaubertränk gibt? Äh, 3 bis 6 plus 4? Aber ich muss jetzt lügen, weiß ich nicht, ne? Ja, ich sehe nach. Weiß ich weiß, was gerade passiert ist, aber äh, ich habe 15 Punkte. Ich habe eine Spezialisierung Einzelsinn äh, Sehen äh, es werden 17 Punkte drunter. Und das verstärkt ist schwer Das 14,5 was da passiert ist. Keine Ahnung, 15. Grad. Gute Adlauge Ich glaube, ich bekomme durch die Spezialisierung beim Einzelsinn glaube ich, die Doppelzettel. W nochmal zu, 30? Ja. Du bekommst doppelte ja. Zelle 4 Sternen auf. Also Erleichterung auf. Nein, ja doch, als Erleichterung auf Sinn, chef proben. Sekunde.